So, einen schönen guten Morgen vom Rhein. Heute wird gestartet wir Richtung Italien. Seht ist ja hinter mir schönes blaues Wasser, richtig cool. Hier ist der Rhein noch richtig schön sauber. Ähm, ja, wie gesagt, jetzt geht es aber auf die nächste Etappe. So, heute wird auch wieder ein interessanter Tag. Ich bin jetzt gerade hier oben in Schuhe, werde jetzt hier am Rhein noch ein Stück lang fahren. Dann geht es hier runter nach Tusis. Da gibt es eine Aufgabe. San Bernardino, da wollen wir den Pass nehmen. Unter der Bellinzona und da müssen wir dann gucken, wie wir dann rüberkommen nach Italien. Entweder unten über Lugano oder hier oben irgendwo dazwischen muss ich mal schauen. Und das ist dann die letzte Frage. Fahre ich dann zur Ponte San Michele direkt über die Fähre oder mache ich den Bogen über den Lago di Como? Wo kommen dann hier runter? Also da unten ist dann irgendwo die Brücke. Jetzt wird das schön werden. Moment, muss ich Musik ausmachen. Habt ihr Stress? Wir ja, äh, starten gerade und tut sich nichts mehr. Erst haben wir gedacht, der liegt am Anlasser. Hm? Aber äh, die Lichter funktionieren nicht mehr. Ähm, allerdings ist er noch gut angesprungen heute Morgen. Da ähm, aber die Lichter brennen. Also Strom habt ihr, ja? Strom haben wir, ja. Aber irgendwie scheint das an der Kabelanlage irgendwie zu liegen. Mhm. Dreht der Anlasser? Nein. Auch nicht? Der klickt doch nicht mehr. Der klickt nicht mehr? Nein, der, die, die zum Beispiel die Scheinwischer gehen ja nicht mehr. Ne? Okay. Oi. Also wie wir, ja. ich ja. kenne das. Ich kenn das. <lacht> du hast ja nur mit deinem Knüppel immer. Ja, aber wie verhält, da sieht man so was, kann man nicht wissen, wie viel verhält. Wo sitzt denn der Anlasser? Nee, ist nicht am Anlass. Ist nicht am Anlasser. Witzigerweise haben wir jetzt auch die... Die Scheibenwischer funktionieren nicht. Sicherung? Die Sicherung sind alle ganz. Und der Falk hatte da schon auch mal Probleme mit. Aber der hat gesagt, mit dem Kabel ist jetzt alles in Ordnung. Du wolltest zwar einen neuen Kabel bauen, ja, aber ihr könnt da mal fahren mit. Wäre ja ganz ruhig. Ja, ja, da da das ist nicht der Anlass. Wollt ihr hierbei gucken, dann fahre ich weiter. Ja, macht das. Halt. Alles klar. Ist nicht der Anlass. Haben wir geschafft. Das ist ja da. Und da ist unser Prachtstück. Juhu! So, Ponte San Michele haben wir erreicht. Treffen sich auch so langsam die ganzen Leute hier ein. Ein paar Italiener sind auch da, die freut sich ganz toll, ein paar schöne alte Autos zu sehen. Sind ganz interessiert. Ja, und ich muss das Lens erzählen, ich bin voll fertig. Heute war mega heiß. Und musste unterwegs noch schon Klamotten wechseln, damit ich nicht überhitze. Aber ähm, ja, morgen geht weiter. Morgen wird auch noch mal interessant mit Schotterpiste. Ai, ai, ai.